Hallo zusammen, ich bin Linus Kofmau, mache eine Lehre als Polymechaniker und werde euch heute einen kleinen Einblick in mein Beruf geben. Kommt doch mal mit! Als Polymechaniker hat man im ersten Lehrjahr die Grundbildung. Im zweiten Lehrjahr geht man in verschiedenen Abteilungen und im dritten und vierten Lehrjahr spezialisiert man sich vor allem auf die spezialisieren. Zur Grundausbildung gehören Fielen, Bohren, Drehen und Fräsen. Ihr Lehre besucht mit Abteilungen Qualitätssicherung, CNC-Dreihen, fünf Wir auch eine Konstruktion und eine Montage. Was mir in sicher sehr gefällt, ist, dass der Ausbildungsstandard sehr hoch ist. Weil die Lehrwerkstatt und die Versuchsmechanik in einer Abteilung inne sein, kommt man sehr viele Einblicke in die Entwicklung über. Das an der Lehrwerkstatt in Agathon ist, dass sie sehr gross ist und auf dem neuesten technologischen Stange ist, was man nicht in jeder Firma sieht. Jeder, der die Lehre als Polymechaniker machen will, sicher ein gutes Verständnis in Mathematik und Geometrie mitbringen und sollte allgemein sehr technisch interessiert sein. Und mit den Lehrlingen haben wir einen sehr respektvollen Umgang und wir können auch viel zusammen an Projekten arbeiten, was die allgemeine Stimmung sehr erhöht. Ich hoffe, dass ich euch jetzt einen guten Einblick in meinen Beruf als Polymechaniker geben konnte. Wenn es euch gefallen hat, bewerbt euch doch bei uns.